Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal was ganz Besonderes, denn ich probiere mal ein neues Format aus. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle schon den Felix. Der Felix macht mit mir zusammen den Podcast im Fokus. Und wir haben uns gedacht, wir machen das jetzt einmal im Monat mit einem Gast zusammen. Aber vielleicht können wir uns auch einfach zwischendurch mal ein bisschen unterhalten, ein bisschen Smalltalk machen. Und damit wollen wir heute starten. Und wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Könnt ihr uns also gerne direkt mal unten in die Kommentare schreiben, ob wir sowas öfter machen sollen. Heute ganz Spezielles Thema Diskussionskultur im Internet. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei unserem kleinen Fotografie-Schnack. <lacht> so kann man es nennen. So nennen. Ja, wir haben uns heute als Thema rausgesucht, Diskussionskultur im Internet. Das ist so ein Thema, was mich schon relativ lange beschäftigt, weil ich merke irgendwie, und das ist jetzt mein, erstmal mein komplett persönliches Empfinden, dass seit einigen Jahren die Diskussion im Internet und vor allem bei Social Media, bei Facebook und auch bei YouTube und so weiter ähm, sehr schnell, sehr Abdriften, öfter mal aggressiv werden, ähm, keine anderen Meinungen akzeptiert werden. Ähm, wie siehst du das? Naja, das ist ja ist ja grundsätzlich glaube ich kein Problem der Fotografiebranche, oder? Also das verstrickt ja. ist das ist was generelles, ja. Ja, ja, Definitiv. genau, genau. Aber ich meine, du bist dem natürlich auch noch mal krasser ausgesetzt, weil du natürlich deine Nase im Video einer breiten Öffentlichkeit zeigst. Deswegen denke ich ähm, betrifft dich das wahrscheinlich tatsächlich mehr als mich. Ähm, weil ich mich tatsächlich aus, also von Social Media so ein bisschen aus solchen Themen raushalte, die sich so ganz oder die so krass polarisieren, da, da habe ich einfach keinen Bock drauf, ähm, ja. eben genau aus dem Grund, weil es irgendwie, der Ton wird rauer, die Anonymität des Internets ähm, bietet natürlich schon die Möglichkeit, sich da irgendwie ja, auszulassen ohne selber quasi der Person, die man beschimpft oder mit der man diskutiert, sich äh, quasi angesicht von Angesicht zu Angesicht treffen zu müssen. Und dadurch wird es natürlich immer krasser. Jetzt auf die Fotografie bezogen würde ich sagen, dass es da halt immer diese zwei Pole gibt zwischen den Puristen, die äh, möglichst ihr, ihr Raw-Bild quasi zeigen möchten und denen die Neoluministen, glaube ich, nennen die sich. Oder nennt man das? Äh, Den Begriff quasi, musst du jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären. Naja, ich weiß nicht, der äh, Alexander Otto, unser Kollege aus dem Landschaftsfotografie-Podcast, benutzt diesen Begriff tatsächlich ziemlich oft. Äh, das sind halt die Leute, die in der Nachbearbeitung noch relativ viel künstlerischen, ja, ihre ja. künstlerische, ja, du weißt, was ich meine, ne? Also die wie man, sehr viel wie man wie so schön sagt, äh, es sind, die soll man da nicht reine Fotografen nennen, sondern eher so... Äh, wie nennt man Bildbearbeiter. das? Bildbearbeiter. Ja, Bildbearbeiter oder, oder, äh, Picture Artist, irgendwie sowas ja. in der Richtung. Ja. Digital, Artists Digital Artist. Digital genau. Artist. Wobei ich ja. ja schon finde, dass es einen Zwischenschritt gibt zwischen Digital Artist und jemand, der einfach nur ein bisschen sein Bild halt aufhübschen möchte. Ja, voll. Also für mich ist ein Digital Artist, das hört sich für mich eher so an wie so ein Bildkomposer. Sowas, was der Matthias Schweikofer zum Beispiel ganz gerne macht. Ja genau. Irgendwie also sowas in Elemente Richtung. ins Bild mit reinsetzen. Ja genau so. sowas halt oder der Uli Steiger der macht das ja auch sehr gerne. Das aber da ist man halt. Aber es gibt immer nur diese zwei Pole so zwischen also zumindest in diesen Diskussionen so ich mache gar nichts oder ich benutze nur yeah. Lightroom zum Beispiel weil das ist das ist das einzige reale und dann gibt es quasi noch die Abstufung ja, ich baue meine Himmel ein und was weiß ich und noch ein gestreiftes Einhorn, was auf einem Regenbogen reitet oder so. Also in dieser Diskussionskultur gibt es irgendwie nur diese zwei Extreme, dass es aber auch Fotografen dazwischen gibt, die halt einfach nur das, was es schon im Bild gibt, quasi nur noch herausarbeiten. Ähm, die werden dann ganz oft halt auch schnell in diese Digital Artist Ecke gesteckt, obwohl sie ja eigentlich, eigentlich nur das Optimum aus ihrem Bild rausholen wollen. Was, was, äh, hast, hast du selber Erfahrung damit, dass jemand unter deinen Bildern sowas kommentiert, von wegen du bearbeitest zu so viel? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, früher war es so, ähm, dass im Vergleich zu Stefan habe ich tatsächlich so ein bisschen weniger gemacht. Also da, muss, da musste man sich halt immer so ein bisschen vergleichen lassen. Klar, wir hatten natürlich oft ähnliche Bilder, gerade so in der Anfangszeit. Um, und Stefan Hefele, meinst du jetzt? Ste äh, sorry, ja, Stefan Hefele. Muss, muss man ja wieder zusagen. Muss man ja, so viele Es gibt ja so es gibt gibt inzwischen, Stephans. wir kennen uns, wir kennen inzwischen so viele Stefans in der Fotoszene. Ich habe zu irgendwie viele. den falschen Vornamen genommen. <lacht> Meine Eltern haben den falschen Vornamen ausgesucht. Ja, oder den richtigen, je nachdem. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, da musste man sich dann natürlich schon vergleichen lassen. Ähm, wenn einer ein bisschen mehr macht und so und dann dieses Jahr, hm, der macht mehr, du machst weniger, gefällt mir aber mehr eigentlich besser und so. Aber jetzt direkte Angriffe, deswegen habe ich jetzt noch nicht bekommen, obwohl ich mich jetzt auch schon eher zu den Leuten zählen würde, die ein bisschen mehr Arbeit in ihre Nachbearbeitung stecken. Aber ich finde auch in der, in der Fotoszene geht das noch einigermaßen. Wobei also, ich stelle fest, ich habe zum Beispiel eine, eine relativ große Facebook-Gruppe, da sind über 30.000 Menschen drin mhm. und ähm, da geht es halt auch um Fotografie, Bildbearbeitung. Und äh, diese Gruppe dient halt zum Austausch und sie dient halt zum Lernen. Und auch in dieser Gruppe stelle ich als Administrator immer wieder fest. Ähm, zum Glück ist das Team inzwischen von Administratoren und Moderatoren ein bisschen größer geworden, weil alleine schaffst du das einfach nicht mehr. Mhm. Aber da stellst du immer wieder auch fest, dass es immer wieder Leute gibt, die ähm, sich einfach komplett im Ton vergreifen. Und <lacht> da habe ich dann immer, da denke ich mir dann auch immer so. Würde das auch so passieren, wenn ihr voreinander stehen würdet? Würdet ihr das dem auch so ins Gesicht sagen? Dann Aber fragt man sich das? auf der anderen Seite wieder, okay, vielleicht interpretiert man das jetzt auch falsch, weil es steht, nur, es steht nur dort. Man sieht nicht Gestik und Mimik dazu. Vielleicht meint er das ja auch mit einem Augenzwinkern. Aber es ist ähm, sehr schwierig. Und man versteht, man, man kann das schon oft sehr negativ verstehen. Und dann, dann frage ich mich immer so, woher, woher kommt das? Woher kommt immer so dieses dieses grundsätzlich Negative in solchen Beiträgen, wenn jemand eine, eine vernünftige Frage stellt, was durchaus eine Anfängerfrage sein kann, die vielleicht auch schon zehn oder 20 Mal in dieser Gruppe gestellt wurde und ja, natürlich kann man die Suchfunktion nutzen, aber ähm, warum muss dann, warum muss da drauf überhaupt reagiert werden, warum kann man es nicht einfach überlesen und den Leuten das Feld überlassen, die Bock haben, darauf zu antworten? Ja, ich wollte, ich wollte gerade fragen, hast du wirklich den Eindruck, dass das immer unbedingt Absicht ist, dass es so rüberkommt? Ich meine, Ironie zum Beispiel genau. funktioniert im Internet ja auch überhaupt nicht. Nein, also. genau, das ist ja genau das Thema. Also ich kann mir auch vorstellen, dass nicht immer alles so hundertprozentig ernst gemeint ist, aber mhm. das ist eben genau das Problem im Internet. Ja gut man könnte mit Smileys irgendwie noch arbeiten aber selbst so ein Zwinker Smiley wird ja dann auch manchmal kann man ja auch so und so verstehen so nach dem Motto ah, jetzt der Oberlehrer und, und äh, <lacht> ja. kann man kann man ja immer so und so interpretieren und das ist, das ist ein ganz schwieriges Feld ich habe letztens habe ich äh, die Doku gesehen auf Netflix ähm, das soziale Dilemma irgendwie so heißt das. ich den genauen genauen Wortlaut kriege ich nicht mehr zusammen ist auf jeden Fall eine Dokumentation kleiner so eine Art Film ähm, wo es auch darum geht, wie die sozialen Medien generell unser Leben verändert haben. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, als es noch kein Facebook gab, was man da so gemacht hat? Den ganzen Tag über, meinst du? Ja, naja, <lacht> na ja, da hatte man irgendwie noch keine Smartphones, da ist man nicht immer gucken gegangen, naja, was es gerade so Neues ja. gibt. Irgendwie so gefühlt war der Tag da doppelt so lang. Das ist definitiv so, ja. Gut, früher, bevor ich Facebook hatte, gab es SchülerVZ und dann gab es noch ICQ. Ich meine... Ja, stimmt. Das waren ja so die die Vorläufer, mit denen man ja damals auch schon irgendwie relativ viel Zeit totgeschlagen hat. Und ehrlich gesagt, ähm, ist es, finde ich, für unsere Generation relativ schwierig, da ein Resümee zu ziehen, weil wir sind halt, wir sind genau in dieser Zeit so groß geworden, wo das überhaupt aktuell wäre. Also ich meine, ich würde jetzt mal behaupten, ein Sechs- bis siebenjähriger jähriger spielt lieber draußen im Garten oder mit seinen Legosteinen, als sich vor einen Rechner zu setzen. so Bei uns war es aber, wie Sie sagen, waren 14, 15, wo es so langsam interessant wurde, ja. mit anderen Leuten zu interagieren und so. Also wir sind da halt voll reingewachsen. Ich, es wäre interessant, was zum Beispiel unsere Elterngeneration, was die so den ganzen lieben langen Tag gemacht haben. Ich. Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, also ich, wie, wie du schon gesagt hast, das ist erst so mit 14, 15 wirklich aufgekommen. Ähm, ich weiß noch, da, ich, ich kann mich noch relativ genau daran erinnern, wo ich mich so die ersten Mal ins Internet eingewählt habe, damals noch mit so einem 56K-Modem. <lacht> ja. Wo das dann auch so ewig gedauert hat. Und damals hat man noch so Browser-Games und so weiter gespielt. Genau. Und hat dann immer okay. eine Minute. Ja, ja, oh. wer wer kennt das O-Game oh noch? Schreib es in die Kommentare <lacht> rein. Wer ist alt genug, um dieses Spiel noch zu kennen? Oder Inselkampf, kennst du Inselkampf? Nee, das kannte ich nicht. Das war so ähnlich im Prinzip, musstest du auch an andere Inseln quasi kolonialis bei, bei kolonialisieren. Bei hatte ich tatsächlich mal ähm, eine ziemliche Auseinandersetzung mit einem der Administratoren, weil die <lacht> nämlich einen Kumpel von mir gesperrt haben. Und dann haben wir alle, also alle, er hat dann alle seine Freunde angerufen, so, ja, ihr müsst jetzt alle dem Moderator oder diesem Admin da irgendwie schreiben, dass er mich wieder entsperren soll und so. <lacht> und dann haben wir den wüst beschimpft, äh, der arme Kerl. Aber, ja. aber das waren so die Anfänge im Internet irgendwie so. Und davor... Ja, das stimmt. Ich weiß aber auch noch ziemlich genau, wie es davor war. Davor hatte man einfach wesentlich mehr Zeit am Tag und hat, hat sich, äh, ja, hatte einfach mehr Zeit irgendwie so gefühlt. Also ich meine, natürlich, der Tag hat 24 Stunden, aber so gefühlt war es einfach so, dass ein Tag wesentlich länger gedauert hat, weil man sich nicht die ganze Zeit von sozialen Medien hat leiten lassen, weil nicht immer... Jede Nachricht aus Usbekistan top aktuell gerade auf ja. dem Smartphone auftaucht, sondern da hat man um 20 Uhr fünf, äh, um 20 Uhr die Tagesschau geguckt. So, und weißt dann du, und dann, das so, ja. und, und dann hat man die Nachrichten vom Tag gesehen. Ja. Und das war es dann aber auch wieder. Und jetzt ist es so, du bist dauerhaft online. Also muss ja nicht unbedingt am Bildschirm sein, aber du bist trotzdem dauerhaft online. Dein Smartphone ist in der Hosentasche und du hast immer alles top aktuell da. Du kriegst eine Push-Benachrichtigung aufs Handy. Und es ist schon ja, irgendwie alles sehr viel schnelllebiger geworden. Und ich, ich glaube, finde, dadurch sind die Leute auch so ein bisschen, ja, so, so, so von der Grundstimmung her ist es einfach auch alles ein bisschen anders geworden. ne? Ja, ja. Das ist, was ich auch schade finde, ist, dass es dieses kreative lange Langeweile eigentlich gar nicht mehr gibt. so, Weil ja. du sitzt, also wie oft sitzt man am Tag da und tut tatsächlich mal nichts? Also man schaut ja dann meistens schon aufs Handy so und... Ja. Irgendwie diese, dieser Prozess von, ich setze mich jetzt einfach mal aufs Sofa und blauze Löcher in die Luft, das gibt es ja fast <lacht> gar nicht mehr. Nee. Und das war aber, ich, ich finde, daraus ist früher schon irgendwie viel entstanden, bevor ich ein Handy hatte. Und also ich, ich habe damals auch tatsächlich bewusst, bis ich 22 war, kein Smartphone gehabt. Ähm, oder 21, halt. sorry, 21. Ähm, okay, davor war es ein normales Handy einfach, oder? Äh, ja, genau, genau. Ja. Weil ich da halt. Ja, ich, also ich keine Ahnung, ich wollte da auch, ich hatte da keinen Bock drauf. Ich hatte auch aber bis 18 war kein normales Handy. Okay, aber hast du es davor auch nie ausprobiert und immer nur bei anderen gesehen, dass es blöd ist? Oder äh, hast, hast du eins gehabt und hast dann gesagt, nee, will ich nicht mehr? Nee, ich habe das einfach nie, ich habe es einfach nie gehabt. Mhm. Ähm, und ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht warum, vielleicht war es auch so ein bisschen so ein bisschen dieser Anspruch, ich will individuell sein und ich brauche sowas nicht, <lacht> um sich da so ein bisschen von der Masse interessanter zu machen. Keine Ahnung. Ich, aber Hast du, du derzeit schon ähm, selbstständig gearbeitet? Nee, nee. nee okay Das kam also später. Weil nee, ich würde jetzt mal behaupten, dass wenn man selbstständig ist, eine, eine Firma hat und, und da arbeiten muss, dass, dass man schon irgendwo auf so ein Smartphone auch angewiesen Klar. ist, damit man E-Mails beantworten kann und so weiter. Klar. Also man kommt ja leider nicht mehr wirklich drum herum. Also wenn ich jetzt heute sagen würde, yo, ich äh, entferne mein Smartphone aus meinem Leben, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden äh, in, in Zukunft, mit, mit Kunden zu interagieren. Das Geschäft ja, aber aber weißt, zu du, aber weißt du, was ich schon, was ich krass finde, ist, ich meine, es, also, also diese Nebenwirkungen dieser Diskussionskultur sind ja auch, oder mit diesem Internet, mit dieser Schnelllebigkeit ist ja, dass du immer erreichbar bist. So gleichzeitig finde ich, gibt es aber auch einen totalen Sittenverfall. Also wie viele Kunden, ich höre das auch von ganz vielen Kollegen, es einfach nicht mal mehr für nötig halten, zum Beispiel auf dem Angebot zu antworten. Ja, auf jeden Fall. Also das weißt ist, du, da, ja, da ja, ist klar. man so die ganze Zeit erreichbar, wird. Zu, äh, zu, Entschuldigung, zugeschissen mit Nachrichten die ganze Zeit, ja. aber kriegt es ja trotzdem nicht auf die Reihe, mal vernünftig auf irgendwas zu antworten, weil man völlig abgelenkt ist von allem. Ich vermute, dass es was damit zu tun hat, dass es halt einfach too much ist. so. Ja. Und äh, ich, dann finde ich es eigentlich tatsächlich sinnvoller, man sagt, okay, man hat jetzt halt feste Bürozeiten so und in denen in denen ist man erreichbar und muss nicht die ganze Zeit, 24 Stunden am Tag, irgendwelche E-Mails beantworten, sondern dann sagt man, okay, von 9 bis 12 bin ich an meinem rechner da kann ich e-mails beantworten dann bin ich von 12 bis 13 uhr halt nicht da also es ist halt ich finde es auch irgendwie so ein bisschen eine unsitte dass das auch immer verlangt wird immer erreichbar zu sein es das ist tatsächlich so ja das hat ja auch der stefan hefele im podcast erzählt also wenn ihr die podcast folge noch nicht gesehen habt guckt da gerne noch mal rein aber er hat ja auch erzählt es wird quasi von den agenturen und von den kunden verlangt dass du immer erreichbar bist und ähm, das macht es ja dann auch aus, dass dass er dann als als Fotograf dann halt auch äh, oft genommen wird. Ähm, aber sehe ich genauso. Das ist halt, ja, es, es, ich finde dieses Verlangen danach, dass man 24-7 erreichbar sein muss, auch ganz, ganz schlimm. Und ähm, ich habe mir das auch vorgenommen und habe das teilweise auch umgesetzt, dass ich nur einmal am Tag E-Mails beantworte zum Beispiel. Ja. Ähm, klappt auch nicht immer. Manchmal ist es, ist es direkt früh am Morgen, manchmal ist es auch erst später am Abend. Aber ich, ich will auch nicht, ich, ich komme auch voll aus dem Rhythmus raus, wenn ich alle zehn Minuten irgendwie in mein E-Mail-Postfach gucken muss und, und dort die aktuellste E-Mail beantworten muss. Dann hast du ja auch hm. gar nicht mehr den, die Zeit und die Kreativität irgendwie für was anderes. Das ist so, ja. Dann kommst du immer wieder aus dem Rhythmus raus und kommst gar nicht richtig zum Arbeiten. Ich meine, es spricht ja, so wie Stefan das auch, also Stefan Hefele es erzählt hat, spricht ja auch gar nichts dagegen. Ich meine, die verlangen ja nicht, dass du fünf Minuten nachdem sie die E-Mail geschrieben hast, haben, dass du darauf antwortest, sondern es geht ja nur grundsätzlich darum, dass wenn er jetzt mal drei Wochen zum Beispiel im Ausland ist, dass er da natürlich schon irgendwie erreichbar sein muss. Aber ich, ich glaube nicht, dass es darum ging, so du musst sofort zurückschreiben, sondern eher so im Sinne von, okay, wenn du mal nicht da bist, wäre es aber trotzdem gut, wir haben dich als Ansprechpartner. Und ja. da, finde ich, spricht ja nichts dagegen. Also wenn ich jetzt mal weg bin, dann kann ich mir ja trotzdem irgendwie eine Stunde am Tag Zeit nehmen und mich um meinen Business-Kram kümmern. Theoretisch schon, ja. ja. Ähm, ja aber also ich, es ist ja auch so du wirst ja mittlerweile auf so viel es ist ja nicht nur E-Mail nee. du kriegst ja auch mittlerweile auf Instagram kriegst du Nachrichtenanfragen dann über den Facebook Messenger dann vielleicht noch WhatsApp also ich verliere auch tatsächlich sehr schnell den Überblick über wo schreibt mir wer und wo muss ich wem noch antworten es kommt vor dass ich super viele Leute einfach vergesse und es tut ja. mir dann auch voll leid aber und ich dann lese da dann teilweise auch die Nachrichtenanfragen die ja, ich dann genau. teilweise, also ich, ich, ich da kriegt man dann keine nie. Benachrichtigung, dann kriegt man die nicht mit und dann sieht man so, oh shit, vor zwei Wochen hat mir hier jemand eine, eine wichtige Anfrage geschrieben. Ja. Das ist mir auch schon vorgekommen. Das ist natürlich dann ganz ungünstig. Aber, das ist sehr ungünstig, ja. ja. Aber so aber generell, ich habe leider so ein bisschen das Gefühl, dass dies, dieses ganze, ich will nicht sagen Internet, aber diese sozialen Medien ähm, leider einen sehr negativen Effekt auf uns haben seit einigen Jahren. Und ähm, ich hoffe einfach, dass das in Zukunft sich so ein bisschen wieder in, in eine andere Richtung wandeln kann. Ich mhm. weiß nicht genau, wie es funktionieren soll, aber es wäre schön, weil ähm, durch diese Schnelllebigkeit, jeder ist immer un unter Stress, jeder steht immer unter Strom. Ähm, Glaube ich, kommt sowas auch, dass man dann schneller mal eine Antwort schreibt, die eigentlich die man so im realen Leben nicht von sich geben würde, wenn der andere vor einem stehen würde. Und äh, dadurch entstehen ja. dann oft auch Sachen, die eigentlich völlig unnötig sind. Vielleicht hat aber das tatsächlich auch so ein bisschen, also Einfluss sozialer Medien und so ein bisschen, weil es ja auch den Narzissmus fördert. so. Und wenn ich jetzt jemandem so eine super neunmal kluge Antwort hinknalle, in der ich vielleicht auch noch super sarkastisch bin und vielleicht ein bisschen ekelhaft, dann bedient das ja auch meinen eigenen Narzissmus, weil ich mich dran aufgeile oder mich besser fühle, wenn ich jemanden niedermache, weil ich dann größer wirke. So. Ja klar, könnte mir schon ich meine, das ist ja so generell sowieso, auf sozialen Medien postet ja jeder sowieso nur seine positiven Seiten. Ja. Oder das, was er gerade positiv macht. Ich habe noch nie jemanden, oder noch nie es ist es übertrieben, aber ich sehe ganz, ganz selten, dass jemand mal schreibt, mein Tag war heute scheiße. Beziehungsweise er postet <lacht> ja. irgendwas, wo, wo er nicht gerade... Ähm, am Pool steht, mit einem Cocktail in der Hand, Sonnenbrille auf, 30 Grad draußen, Leute, das Leben ist toll. Das sind doch die meisten Fotos, die man auf, auf Social Media sieht. Das ist so. Und, ja. und genau deswegen verharren ja auch so viele Leute auf Social Media, weil man dort wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Alltag flüchten kann, aus seinem eigenen Alltag, ja. der vielleicht gerade nicht ganz so toll ist. Definitiv. Und man ja. sieht, man, man, kommt, man kommt in eine Welt rein, wo es äh, Positivität gibt, zumindest die Beiträge an sich und mhm. ähm, man kann sich da so ein bisschen selber reinversetzen und sagen, oh, das will ich auch gerne mal wieder machen. Und dann holt man sich so ein bisschen, will sich so ein bisschen Inspiration wahrscheinlich auch holen, ähm, wie das Leben sein könnte. Aber das Problem ist, es ist halt alles Fake. Es ist halt nicht so, dass bei jedem immer nur das Positive da ist. Und also ich kann euch versprechen, die Leute, die nur ähm, positive Fotos auf ihrem Profil haben, da ist 50% davon halt auch negativ, eigentlich. Das zeigt man halt nur nicht. Ne? Und ja, und, und gleichzeitig das ist so es aber auch Problem. so, wenn jemand mal irgendwie was Negatives oder so in Social Media postet, dann denkt man sich gleich, oh Gott, der will ja nur Aufmerksamkeit. Ja. Also, ja, so, keine stimmt. Ahnung, oh, mir geht es heute so schlecht und so, oder ich habe das und das und keine Ahnung, so. Dann ja, weil es halt, das ist halt auch wieder so ein Usus, es gehört halt nicht rein in Social Media, was Negatives, ne? Ja. Weil halt jeder gewöhnt ist, dass es da nur die positiven Seiten des Lebens gezeigt werden. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, finde ich, dass sowas halt generell vielleicht auch einfach nicht in die Öffentlichkeit gehört. Also, das keine Negative. Ahnung, wenn's mir. Ja, nicht unbedingt das Negative, aber so im Sinne von, wenn es mir jetzt irgendwie schlecht geht oder so, dann habe ich doch nicht das Bedürfnis, ich zumindest nicht, ähm, das einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sondern nee, dann natürlich rede ich mit meiner, also vielleicht, mit ist, vielleicht ist es, es auch Familie. ein bisschen falsch, ja, aber vielleicht ist es, habe ich es auch ein bisschen falsch formuliert. Ähm, ich, ich finde nur dieses extreme Positive. Ich bin ja, gerade im ja. Urlaub und so ja. weiter. Das ist halt das bildet halt nicht den Alltag ab so, weißt du, normaler stimmt. Alltag bei den bei 99 Prozent der Leuten sieht doch aus, man sitzt gerade im Büro, man bearbeitet E-Mails und so weiter. Ja. Äh, aber das siehst du halt auf, auf Instagram nicht oder auf Facebook, sondern <lacht> ja. du siehst halt immer nur, wie man gerade irgendwie den Berg abklummen hat, äh, wie, man, wie man im Urlaub am Pool steht, ähm, wie man gerade in einem äh, Flugzeug sitzt und, und auf die Malediven fliegt oder so, solche Geschichten halt. Hashtag läuft und, bei mir. Und Ja, aber das, das ist doch, sage ich mal, 0,5 Prozent der, der Lebenszeit bildet doch das ab. Ja, ja, klar, der Rest ist klar. halt langweilig oder halt auch manchmal negativ. Aber ja. das wird halt nicht gezeigt. Und das ist halt so, das, glaube ich, macht viel mit der Psyche eines Menschen. Naja, logisch. Da gibt es ja auch tausend Denken. Studien dazu, dass, dass ja. äh, Social Media tatsächlich Depressionen fördert, ne? weil man sich ja auch konstant irgendwie so vergleicht mit anderen. Ja. Und dann siehst du da so, okay, jetzt liegt der schon wieder, wie du sagst, auf den Malediven am Strand und ich sitze hier äh, in meiner Büroklitsche und ja, muss schuften so. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Leute, ihr ja. könnt ja gerne mal unten in die Kommentare reinposten, wie ihr das Ganze seht. Habt ihr selber schon Erfahrungen gemacht? Wahrscheinlich schon. Mal ähm, so eine Diskussion gehabt zu haben, wo man, wo man sich so überlegt, wäre die jetzt auch so gelaufen, wenn man sich im echten Leben so gesehen hätte? <lacht> also, da bin, sind wir sehr auf eure Meinung gespannt. Ich denke mal, das ist ein Thema, wo man nicht abschließend jetzt zu einem ganz bestimmten Ergebnis kommen kann, sondern es ist Einfach so ein Prozess, der wahrscheinlich ewig weitergehen wird. Ich bin sehr gespannt darauf, wo es sich hin entwickeln wird. Aber ich hoffe, dass es sich ein Stück weit irgendwann wieder bessern wird. Ich bin ich auch mal gespannt. Wir sind jetzt auch tatsächlich ganz schön abgeschweift. Wir sind ziemlich abgeschweift, ja, das stimmt. <lacht> ich hoffe, es war trotzdem interessant für euch. Und äh, wie gesagt, wenn ihr Bock darauf habt, dass wir öfter mal sowas diskutieren, dann gerne unten in die Kommentare damit. Wir wünschen euch eine weiterhin schöne Weihnachtszeit. Hoffen, dass ihr gut und gesund durch den Alltag kommt und dass ihr trotzdem ein schönes Weihnachtsfest genießen könnt. Und ihr könnt nicht so viele Negativkommentare bekommt. Und nicht so viele Negativkommentare <lacht> bekommt, genau. Ihr könnt äh, auch gerne bei mir im online mal vorbeischauen. Da ist ein neues Videotraining erschienen: einmal zu Lightroom für Fortgeschrittene und jetzt ganz aktuell sogar noch ein video ähm, Videotraining zu Lumina AI, was jetzt gerade neu rausgekommen ist. Und. Ihr seht es auch hier wieder, T-Shirts und Hoodies von Landscape Hunter sind auch mit am Start. Da könnt ihr auch vorbeischauen. Ansonsten, Felix, wo schaut man bei dir vorbei? Webseite, <lacht> felix-röser.de genau, Instagram. Instagram. felix.röser. Felix Exakt. Ähm, dann könnt ihr, wenn ihr Wandbilder sucht, bei der Kollektion Wiedemann vorbeigucken. Äh, da gibt es meine Bilder exklusiv als Feinart-Prints. Wenn man und die heute noch bestellt, kommen die noch zu Weihnachten pünktlich an? Ich meine, die müssten noch kommen, ja. Ja, cool. Aber gut, also Leute. Heute, heute ist natürlich heute. Heute Weil ist heute, aber dieses Video rauskommt. wird heute online kommen. Ach, heute tatsächlich? Ja, das wird uh. heute noch online kommen. Huh, okay. Gut. Also wenn, dann müsst ihr euch beeilen. Dann gibt es vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk von Felix. <lacht> <lacht> also wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Und viel Ciao. Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao. Bis dann.